hey hey, oliver schirmer hier herzlich willkommen zu einem neuen video in diesem video ja möchte ich dir einen kleinen trick zeigen ja, mit dem du als freier handelsvertreter mehr geld verdienen kannst oder wenn du darüber nachdenkst ja dich als handelsvertreter als freier handelsvertreter selbstständig zu machen dass du einfach darüber nachdenkst wie du ähm, ja, dich oder wie du dein geschäft in zukunft aufbauen kannst und welches unternehmen ähm, ja, du dir auswählst, weil es sollte dann nämlich ein bestimmtes Kriterium enthalten, aber dazu gleich. Mehr. Wenn wir den freien Handelsvertreter uns so vor unser geistiges Auge holen, dann sehen wir da oft so einen Einzelkämpfer in so den klassischen Branchen, wie zum Beispiel den ähm, Immobilienmakler, der Tag ein Tag aus seine Immobilien und Wohnungen verkauft. Oder wir sehen den Versicherungsagenten, der tagtäglich seinen Kunden ähm, Versicherungen äh, vermittelt. Oder wir sehen den Staubsaugervertreter, der tagtäglich von Haus zu Haus läuft, um seine Produkte vorzuführen und diese dann eben zu verkaufen. Oder den Werbemittelvertreter, der tagtäglich von Firma zu Firma geht und ähm, ja und dementsprechend Kugelschreiber und Werbegeschenke etc. dementsprechend vertreibt. Ähm, wie auch immer. Und oft ist die frage kann man mit solchen berufen gutes geld verdienen und da ist die antwort definitiv ja du kannst als freier handelsvertreter wenn du alleine arbeitest kannst du richtig viel geld verdienen wenn du die richtigen Aktivitäten. Also wenn du einfach das Richtige tust, wenn du beharrlich bist, wenn du wenn du kontinuierlich, ähm, ja wenn du ein Durchhaltevermögen hast, wenn du ja mit Neins umgehen kannst, ja wenn du all diese äh, Dinge so in dir vereinst, wenn du fleißig bist, wenn du ne, die Schlagzahl hoch ähm, hochhältst, dann wirst du da auch richtig ähm, gut Geld verdienen. Ähm, allerdings hat der Freihandelsvertreter einen Nachteil, also den klassischen so als Einzelkämpfer. Ähm, Du bist immer von deiner eigenen Leistung, sprich von deiner Arbeitskraft oder eben halt von deinen Ergebnissen abhängig. Das heißt, ähm, gehst du zum Beispiel in Urlaub, musst du das vorher irgendwie einplanen, musst ja Rücklagen äh, bilden, dass ähm, du nicht in ein Loch fällst, ja, sondern ähm, dass du ja den Urlaub dann auch genießen kannst und dass wenn du vom Urlaub zurückkommst, dass du ja keine finanziellen Einbußen hast. Aber was definitiv Fakt ist, wenn du nichts verkaufst, ja, dann wirst du auch nichts einnehmen. Das ist ein, eben halt der nachteil an der geschichte der vorteil ist was ein nachteil ist ist aber auch gleichzeitig ein vorteil weil du wie gesagt unbegrenzt verdienen kannst ja es hängt wie gesagt von deiner eigenen leistung ab so und jetzt gibt es doch aber und jetzt ist aber die idee und das ist auch der trick zu dem ich dir oder den ich dir jetzt gleich verraten werde und was ich dir auf jeden fall empfehlen würde darüber nachzudenken wenn du dich jetzt als freihandelsvertreter selbstständig machst dass du diese option hast nämlich dass du mit einem Hebel arbeiten kannst, ja. Also die Idee dahinter ist ganz einfach, dass du deine Arbeitskraft ähm, multiplizierst, ja, dass du, ich mache jetzt hier einfach mal Multiplikation, Multiplikation, ja, dass du einfach ähm, es schaffen kannst, ähm, ja, dich selbst, ich sag mal ein Stück weit zu vervielfältigen. Normalerweise ist es ja so, wenn du jetzt Immobilienmakler bist. Ja und du arbeitest alleine, dann hast du ja kein Interesse daran, ähm, anderen Immobilienmaklern zu zeigen oder deine besten Tipps, deine besten Tricks, deine besten Verkaufsstrategien ähm, ja an die weiterzugeben oder diese ähm, ja oder an diese eben halt zu vermitteln ja weil ähm, du würdest ja dann deine Konkurrenz stärker machen und dich somit schwächen. Das heißt du würdest ja nie deine ich sag mal die ja, also die, die, die, die, die, die Secrets aus deinem, aus deinem Business, die würdest du ja niemals dann dementsprechend offenlegen. Wenn du jetzt aber allerdings 10, 20, 30 Immobilienmakler hättest, die für dich arbeiten, das heißt, wo du finanziell dran partizipierst, dann würdest du ja alles äh, daran setzen diese 10 20 30 leute so gut wie möglich zu machen dass diese so viel wie möglich verkaufen weil im umkehrschluss hast du ja einen finanziellen vorteil daraus ja also ich denke, das kann man nachvollziehen ja und das meine ich wenn ich von einem hebel spreche es gibt ja auch den klassischen hebel zum beispiel im finanzbereich oder im immobilienbereich wo man mit ähm, Geld arbeiten, was man selbst eigentlich gar nicht besitzt im immobilienbereich ist es zum beispiel du nimmst ein darlehen auf um in eine wohnung zu investieren ja diese vermietest du und so hast du dann halt einfach eine höhere rendite auf dein eingesetztes kapital auf dein eingesetztes eigenkapital wie wenn du jetzt zum beispiel dann selbst drin wohnst das heißt du erzielst eine höhere rendite im finanzbereich ist es so wenn du zum beispiel an der börse ja, spekulierst ja wie auch immer wenn du optionen ähm, handelst oder was auch immer ja dann hast du im prinzip einen hebel aber auf der anderen seite halt natürlich auch ein höheres risiko weil die gewinnchancen viel größer sind und hier gibt es auch ein gewisses risiko ja ähm, und zwar von dem hebel den von dem ich spreche der nennt sich multilevel marketing ja beziehungsweise ähm, network Marketing und hier ist es so, wenn du anfängst, über diesen Hebel nachzudenken und diesen Hebel dann quasi auch einzusetzen, wenn du mit Mitarbeitern arbeitest, dann hast du nicht immer sofort einen Return on Invest, weil du erstmal die, du musst die Partner akquirieren, dann musst du die Partner ausbilden, du musst ihnen, du musst ihnen eine gewisse Zeit einräumen, sich mit der, mit der Materie äh, vertraut zu machen, um dann eben irgendwann die Früchte ernten zu können. Wenn die Teampartner dann auch deine Vorschläge oder deine deinen Tipps dann halt auch folgen ja es gibt ja auch welche die fangen im Network Marketing an machen nie was ja die gibt es natürlich auch das heißt nur weil du ein Teampartner hast ist es noch keine Garantie dass dieser auch sein Unternehmen als Unternehmen sieht so also das ist dann halt das Risiko dass du Zeit investierst und erstmal keinen Return und Invest hast und ähm, Genau, ähm, so viel zum, zum Risiko in diesem Bereich. Aber die Idee dahinter ist ja ganz einfach, wenn du jetzt, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du jetzt als Einzelkämpfer oder als freier Handelsvertreter in Anführungszeichen unterwegs bist ähm, oder ob du darüber nachdenkst. Die Frage ist ja ganz einfach, wie viele Abschlüsse ja, kannst du denn erzielen pro Tag? Ja, ähm, es gibt bei uns im Unternehmen ähm, Leute, die machen 100 bis 130 Abschlüsse im Monat. Es ja? ähm, gibt auch Leute, die machen deutlich weniger. Ja? Ähm, der Tag hat 24 Stunden. Fakt ist, ja, egal wie viel das es sind, ja, der Tag hat 24 Stunden und du kommst irgendwann an deine Grenze. Ja, an die persönliche Grenze, wo du einfach nicht mehr ähm, erzielen kannst ja ähm, die kann bei jedem anders sein weil ähm, arbeitsorganisation arbeitsabläufe etc je nachdem wie stark man da drin ist ähm, aber egal ob es jetzt 5, zehn oder 15 pro tag sind irgendwann wirst du eben halt an deine persönliche Grenze stoßen. So, und wenn du jetzt ähm, nach oben skalieren willst, wenn du jetzt äh, dein Unternehmen ähm, weiter wachsen lassen willst, dann kommst du nicht drum herum, drüber nachzudenken, wie wäre es zum Beispiel, wenn ich zehn Leute habe, die jeder am Tag fünf Abschlüsse erzielen, dann wären das pro Tag anstatt 15 eben halt 50 Abschlüsse. Ja, also ich, ich denke, du, du verstehst, was ich meine. Einer meiner Teampartner hat zum Beispiel diesen Monat, jetzt im August, wir haben jetzt heute den 16. und ähm, das war relativ Anfang des Monats, hat er 17 oder 18 Abschlüsse an einem Tag gemacht. Ja, ähm, ein anderer ähm, Partner aus unserem Team hat ähm, ich glaube, 31 an einem Tag gemacht. Natürlich sind die nicht immer, also 31 Abschlüsse oder 17 Abschlüsse sind nicht immer dann 17 Kunden an einem Tag. ja, Sondern manchmal hat man halt ein Unternehmen, wo mehrere... Ähm, Filialen hat, wie auch immer, und dann macht man halt bei einem Kunden mal 5, sechs, sieben Verträge, ja, oder mal zehn, oder mal halt nur fünf, oder halt mal nur einen, ja, ähm, ist eben dann unterschiedlich, kommt auf die individuelle Situation drauf an. Ähm, würde ich diese 15, 15 am Tag selbst schaffen? Wahrscheinlich ja, vielleicht auch nicht, ja. Ähm, was ich aber definitiv glaube sagen zu können, ist, dass ich sie nicht jeden Tag machen würde, ja. Ähm, Genau. So, und jetzt ist dann aber halt die Frage, wenn man mit Hebel arbeitet, was würde es denn zum Beispiel dann bedeuten, wenn ich jetzt halt nur 100 ja, Leute habe, die einfach nur jeder einen Abschluss im Monat machen. Ja? Moment, machen wir es so. Einen Abschluss im Monat. Dann wären das halt 100 ähm, Abschlüsse, die jeden Monat halt kommen. Und du siehst auch hier, gibt gebe dir gleich was mit, ein Sprichwort, äh, weniger ist mehr. Und oft wird das so ein bisschen ähm, missverstanden, ich gebe dir das später, wir kommen dann nochmal drauf zurück, wenn ich dir ein, ein Praxisbeispiel zeige. Weniger ist mehr bedeutet in unserem Fall einfach, umso mehr Teampartner du hast, umso weniger muss jeder einzelne Teampartner dann bringen, damit du ein stabiles Einkommen hast. Und mir ist es lieber, ich habe 100 Leute, wo jeder dann halt nur einer macht. Ja, und habe dann im, am Ende des äh, Monats 100 Abschlüsse, wie wenn ich drei Partner habe, wo jeder ähm, 10 Abschlüsse macht und habe dann halt nur 30 Abschlüsse. ja Also kann man, kann man nachvollziehen. Weil für mich ist wichtiger, ein stabiles ähm, Einkommen zu haben und natürlich ist es mir am allerliebsten, wenn die 100 Teampartner dann halt ähm, deutlich mehr ja, im Schnitt wie einen machen, aber ähm, du verstehst, was ich mit diesem Beispiel ähm, einfach sagen will. Wichtig ist, du musst dir im Klaren sein, irgendwann kommst du an deine Grenzen und deswegen solltest du von Anfang an darüber nachdenken, ein Unternehmen zu wählen, welches diese äh, Vertriebsform nutzt, weil du eben hier halt auch mit einem Hebel arbeiten kannst und dann äh, dein Unternehmen auch nach oben skalieren kannst, wie man so schön Sagt. und jetzt gebe ich dir das einfach mal noch anhand von zahlen und einem praxisbeispiel und werde dir dann aber am ende des videos auch den beweis antreten dass diese zahlen auch dass es auch halt möglich ist ja ich werde es jetzt aber auch nicht hier reich rechnen oder irgendwas sondern wir nehmen jetzt einfach mal aus der aus der luft gegriffenen zahlen aber die Differenzprovision etc die sind durchaus möglich so und jetzt nehmen wir einfach mal an du wählst ein unternehmen ja, ähm, dort gibt es zum Beispiel dann 100 Euro. Also, du verkaufst ein Produkt und immer wenn dieses Produkt verkauft wird, ähm, gibt es 100 Euro Provision. So, und die sind natürlich nicht ganz für dich, sondern nehmen wir einfach mal an: ähm, 50% in diesem Beispiel, also das ist Unternehmen A. Machen wir das einfach mal so: Unternehmen A. Du erhältst also, es gibt halt 100 Euro Provision und davon verhält 50 Euro die firma und 50 prozent also 50 euro bekommst du als vertriebspartner machen wir so ja so das heißt wenn du jetzt ähm, ein produkt verkaufst, mal angenommen du machst jetzt 100 abschlüsse machen wir so 100 abschlüsse dann verdienst du ja 100 mal 50 euro mal 50 Na mal 50, dann sind es 5.000 Euro Provision. So, Viel oder wenig spielt gar keine Rolle, mir geht es um dir äh, zu zeigen, warum es sinnvoll ist, den Hebel einzusetzen. Und jetzt nehmen wir mal ein Unternehmen B. Und auch hier kommt dann wieder weniger als mehr zum Vorschein. Jetzt nehmen wir mal Unternehmen B. Und auch hier gibt es 100 Euro Provision. Von mir aus auch das identische Produkt. Jetzt würdest du nur 25% bekommen auf eigene Abschlüsse, aber du würdest zusätzlich 25% Provision bekommen auf Team Abschlüsse. Also, auf jeden Abschluss, der im Team getätigt wird, 25 Euro und ähm, auf jeden eigenen Abschluss auch 25 Euro. Betrachte ich mir nur diese Zahlen hier, ja, 50 Prozent hier, 25 Prozent hier, wäre ja natürlich Unternehmen A die deutlich bessere Wahl, ja. So, und die 50 Prozent hier behält das Unternehmen, wie im obigen Beispiel auch. So, und jetzt. Überlegen wir uns einfach mal folgendes, mal angenommen, wir haben jetzt zehn Teampartner aufgebaut und diese zehn Teampartner macht ebenfalls jeder 100 Abschlüsse, so wie wir auch. Ja, Also die Anzahl der Abschlüsse bleibt gleich und hier haben wir dann halt 10 mal 100 Abschlüsse, das sind 1000 Abschlüsse mal 25 euro differenz also die du auf die auf deine auf deinen teampartner bekommst wären 25.000 euro zusätzlich machst du auch wie im obigen beispiel 100 abschlüsse und die gibt es dann ebenfalls mal 25 euro und dann wären das hier 2500 euro das heißt, du hättest jetzt im Vergleich ja zu äh, Unternehmen A, was auf den ersten Blick für dich deutlich lukrativer war, ja, ein viel besseren oder oder oder ist das Unternehmen B auf einmal deutlich attraktiver, weil du hier 27.000 Euro verdienst, ja, wie hier 5.000 Euro, ja. Und ähm, genau. Und das auch hier ist wieder der Punkt: Weniger ist manchmal einfach mehr weil wir auch hier wieder die Arbeitskraft einfach multiplizieren und deswegen nehmen wir lieber ähm, etwas weniger ja, und haben dafür ähm, ja, mehr. Ja, also ich hoffe, es macht, du kannst mir da folgen ja, und es macht für dich Sinn. Jeder Teampartner hier wird halt, ähm, also die, die Leistung von einem Teampartner wird halt pro Anzahl der Teampartner, umso größer dein Team wird, umso weniger entscheidend ist die Leistung einzelner ja, weil sich eben deine dein Einkommen auf viele Köpfe verteilt und du hast dadurch ein deutlich stabileres Einkommen. Der Vorteil, wenn du mit einem Hebel arbeitest, ist aber auch hier ganz klar, dass ähm, nur weil du in Urlaub bist, heißt es ja nicht, dass ähm, die Teampartner nicht ähm, ihre eigenen Ziele verfolgen und ihr eigenes Einkommen generieren. Das heißt, dein Einkommen fließt auch dann, wenn du im Urlaub bist, wenn du ja krankheitsbedingt ähm, ausfällst, wenn du deine Freizeit genießt, ja, etc. Also was es da alles so gibt. Ne? Das Unternehmen fließt, äh, das, das Geld fließt halt, dein Einkommen fließt halt einfach weiter. Und ähm, jetzt möchte ich dir das gerne noch, ähm, dass diese Zahlen hier, dass die Differenzprovision 25 Euro, dass das realistisch ist, ja, und dass auch hier ähm, diese 17 ähm, Verträge, die ich vorhin erwähnt habe, dass die auch stimmen. Da möchte ich dir ganz kurz den äh, ähm, den Beweis antreten. Und zwar schauen wir einfach als allererstes mal auf die Differenzprovision. Du siehst hier eine Provisionsstaffel und du siehst, wenn jetzt zum Beispiel, du bist Organisationsleiter geworden, das ähm, kann man ähm, nach wenigen Monaten erreichen. Oder wir nehmen hier einfach auch mal die Stufe des Gruppenleiters mit ähm, 64 Euro und du hast jetzt zehn Vertriebsassistenten in unserem Beispiel. Und ähm, dann hättest du pro Vertriebsassistent, hättest du jetzt hier eine Differenzprovision von äh, 29 euro ja oder von als organisationsleiter von 34 euro ne? so und ähm, du siehst also mit den 25 euro das ist jetzt kein überdurchschnittlicher wert oder so sondern ähm, dass diese stufen also gruppenleiter Organisationsleiter, die kann man ja bei uns nach wenigen monaten durchaus erreichen und ist jetzt nichts ähm, abgehobenes ja Genau, so, also die Differenzprovision ist, ist ersichtlich. So, und dann wollte ich dir noch diese ähm, Anzahl der Abschlüsse zeigen. Du siehst hier, ähm, das war am 7.8., Das war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann haben wir hier, geht es auf der zweiten Seite weiter, 11, 12, 13, 14, 15 16 17 ich muss mich aber korrigieren, es war nicht äh, 17 von einem Teampartner, sondern ja insgesamt von drei, aber spielt jetzt ja auch gar keine Rolle. Das siehst du hier an den an den Zahlen. Das alles andere muss ich schwärzen und wegen Datenschutz etc. Ähm, ja, aber ich denke, du verstehst, was ich meine, also das ganze funktioniert auch in auch wenn das jetzt hier theoretisch war, es funktioniert eben auch in der praxis so mehr möchte ich jetzt eigentlich in diesem video gar nicht in die tiefe gehen ich hoffe ich konnte dir ja, ja mit diesem video ähm, weiterhelfen wenn du ähm, wenn wir jetzt noch ein fazit ziehen wollen also wenn du überlegst dich als freier handelsvertreter ähm, ja selbstständig zu machen oder ja nach einer ergänzung suchst oder nach einer neuen perspektive dann solltest du drüber nachdenken ja dir ein Unternehmen zu suchen, welches es dir ermöglicht, ja mit Hebel zu arbeiten, weil nur so kannst du dir auch langfristig etwas aufbauen, wovon du auch zehrst wenn du jetzt nicht gerade aktiv an deinem Business ähm, arbeitest. In diesem Sinne, wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann ähm, freue ich mich über einen Daumen hoch ähm, oder wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst, man weiß nie, für wen das Ganze interessant ist sein kann. Wenn du persönlich eine neue Herausforderung suchst, findest du unterhalb des Videos weitere Informationen. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, findest du alles unterhalb des Videos. Schau einfach mal rein, fordere dir gratis unverbindliche Infos an. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute und wir sehen, hören uns im nächsten Video. Alles Liebe, alles Gute. Bis bald. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.